Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro 2033 Redux ähm, Wie ihr gerade merkt Die Szene kommt uns bekannt vor Ich mache ein bisschen leiser hier auf dem Fernseher So ähm, ja, Das Problem ist, die letzte Aufnahme ist stehen geblieben Das solltet ihr vielleicht sehen haben, äh, gesehen haben Als es plötzlich gefreezt hat ähm, Und danach hatte ich Eine Soundfile, die Vom PC aufgenommen wurde Vom internen mikrofon und nicht vom Headset Ergo hatte die ganze Zeit den Lüfter im Weg und dafür mich weniger laut und im Echo und alles und naja ähm, ich habe jetzt einige Kapitel weiter gespielt schon weil ich dachte ja das passt und dann habe ich danach gecheckt ja das passt doch nicht und dann habe ich zwei Monate irgendwie nicht gespielt oder so und habe jetzt mal gedacht so ja ich mache jetzt trotzdem mal weiter ich komme jetzt zurück weil da wird's grau what the fuck ähm habe dann zwei Folgen aufgenommen das heißt ich bin irgendwie vier Kapitel weiter oder fünf ähm aber das Problem war, die eine Folge wurde dann äh, fehlerhaft rausgenommen. Ich weiß nicht wieso, das ist ein 0-Sekunden-File, also ein 1-Sekunde-File vielleicht, ins es hochkommt. Und ich weiß nicht wieso. Das heißt, ich hätte das Kapitel eh nochmal neu spielen müssen, irgendwo mittendrin, weil ich mitten im Kapitel war. Hab dann gesehen, dass dieses File corrupted ist, also dass die Sound nicht gut ist. So rum. Das, äh, die File war eigentlich gut, aber halt das Mikrofon nicht. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich lösche die vorige Aufnahme und spiele ab diesem Kapitel halt hier weiter. Das Problem ist allerdings, ich weiß nicht mehr, was ich hier machen muss. Das heißt, ich muss ja irgendwie die abwehren. Die fressen zwei shotgun shells und dann ist Ruhe. Ähm, da drüben sind Geister, die töten mich, wenn ich hinlaufe. Das habe ich letztes Mal ausprobiert, ich zeige euch das mal, wenn ihr wollt. Da wäre noch ein shotgun Shell, die hole ich gleich. Ähm, ja, diese Geister, wenn ich da reinlaufe... Oh nein, okay, aber ja, die machen mir Schaden auf jeden Fall. Ich geh mal weg hier. Muni! Muni, Muni, Muni. Irgendwo war im dann. Ich weiß nicht mehr wo. Äh, aber ja, auf jeden Fall... Ich komm mal zurück. Äh, auf jeden Fall, ich werde jetzt halt einfach die vier Kapitel nochmal spielen. Ich kenne die Story ein bisschen besser dadurch jetzt halt, aber nicht perfekt. Ist halt wirklich eine Zeit her. Aber das ist okay für mich. Weil ich will endlich weiterspielen. Und eigentlich würde ich gerne auch die letzten Files dann nochmal herstellen. Ich weiß allerdings nicht, welche Nummer Folgennummer das jetzt hat. Ich habe irgendwo bei 12 aufgehört. Ich vermute mal, das nächste Ding werde ich in drei Folgen schneiden. Also wäre das theoretisch Folge 16. Nosalisjäger. Okay, ich habe genug Nosalis getötet. Äh, da drüben blinkt was. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, da bin ich nicht reingekommen, aber... Ja, von da aus kommen wir. Ja, das nächste Kapitel hat dann auch nochmal so ein richtig mühsames äh, Level-Dings drin, aber das ist okay. Muss ich halt nochmal spielen. Ey, fick dich. Arschloch. Wow, wow, wow, wow, wow. medi Medipack, medi, -back, medi -back. Ich muss kurz mal alle Eingänge checken. Irgendwo muss ich was machen noch. Ich weiß es noch, aber ich weiß nicht mehr was. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal überall gucken nochmal. Weil ich weiß echt nicht mehr, was zu tun ist. Vielleicht muss ich auch die alte Datei nochmal anschauen dann. Weil irgendwas müsste ich triggern können <lacht> oder vielleicht muss ich auch einfach alle Monster auslösen und töten. Das kann dann für so, zu, ist okay, wir gehen jetzt weiter. Weil irgendwie unterstützen wir ja die Station mit dem Kampf gegen die Monster. Oh, ich habe die Taschenlampe an, die brauche ich nicht. Ich muss kurz mal, auf ich lade die gleich noch mal auf, dann. Ich gehe nur kurz in Sicherheit. Ja, aber auf jeden Fall eben, es ist ein bisschen doof gelaufen, aber ich werde jetzt einfach wieder anfangen und hoffentlich auch regelmäßiger, weil das Spiel macht mir halt immer noch Spaß. So. Kurz ein Reload. Äh, was ich auch rausgefunden habe ist, nicht die, die Waffe wieder. Ich muss zugeben, ich habe da ziemlich lange gebraucht, bis ich die wieder in den Griff bekommen habe. So, und jetzt gehe ich mal darüber gucken. Da ist, glaube ich, nichts Ne, da ist eine Wand. Ja, die Waffe lasse ich mal. Ich bin mit meinem Moveset eigentlich, also mit meinem Waffenset eigentlich recht zufrieden, dass ich habe. Drüben ist auch noch was. Ich gehe jetzt da noch kurz gucken. Und dann habe ich eigentlich alle vier Ecken abgegrast, aber ich glaube, ich kann dazwischen noch hoch. Nice. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. So. Ha. Ah. ich muss auch gucken ich habe jetzt gesehen dass metro exodus ein dlc bekommen hat das ist, äh, sam story bin ich schon ein bisschen interessiert daran, ehrlich gesagt, wie das weitergeht, weil äh, ich habe Exodus gespielt, ein bisschen ausprobiert halt, weil ich wusste, ich habe es, äh, also ich wollte zuerst das spielen, deswegen habe ich es nicht weitergespielt. Ich wollte mal reingucken. Und Exodus selber hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht mal mehr so überzeugt wie ähm, das hier. Aber es kann auch sein, dass ich da zu viel äh, Buchstory-mäßig erwartet habe. Und... Es ist ja nur an die Buchreihe angelehnt, das Universum, aber nicht die Story davon. Und deswegen habe ich da vielleicht ein bisschen zu viel erwartet schon mal. Ich weiß ernsthaft nicht, was ich mit dem Benzin machen soll. Aber ich habe jetzt mal den Kanister, ja. Also irgendwo muss ich irgendwas machen können damit. Vielleicht da vorne. Weil hier, hier gehen ja noch Treppen hoch. Alter, steckt der viel ein, verdammt. Macht ihn. Hier. Scheiße, stecken die viel ein. Ja, lapp mal nach, bitte. Ich weiß nur nicht, für was ich das Benzin jetzt brauche, halt wieder. Da sicher ja nicht, habe ich. So, da kann ich sie besser ein bisschen tunneln, das geht besser. Okay. Ich renne jetzt einfach nochmal hier nach hinten. Ich glaube nicht, dass es richtig war. <lacht> Oh Fuck, ich habe gar keine Muni mehr. Hier habe ich sieben. Ah, wow, okay. Achso, ich muss eine Bombe zünden. Ach, oh, scheiße. Und jetzt rennen. Ich mach das, ich mach das. Ich, ich muss das machen. Möglichst weit weg. Ich renne mal zu Kahn zurück, mal gucken, ob der was zu sagen hat. Aber ich will da nicht eigentlich einfach stehen bleiben. Ja, yeah, was anderes kann ich nicht mehr machen. Ich kann nur noch ein Messer packen. Scheiße. Kann, Dude, ich habe jetzt da was gesprengt. Muss ich da wieder rein? Ach, Scheiße. Ich habe keine Munde, nix. Ich habe Not. Weiß, wo war das? Nein. Nein. Nein. Ich kann notfalls auf mein Geld wechseln, aber das ist so. Ich mache es noch nicht, wenn es nötig wäre, würde ich es machen. Aber ich will eigentlich nicht. Das habe ich ja jetzt gesprengt. Ja, da passiert jetzt mal nix. Ich lasse es mit dem Geld mal lieber sein, weil das Geld ist wertvoll hier Aber klar, wenn es ums Leben geht, dann schießt man lieber mit Geld das gar nicht Muss ah, ich bin glaube ich durchs Feuer gelaufen Ich tue mal so, als so würde ich was machen können. Na gut, der gibt mir nichts. Äh kann ich hier was sprengen? Nein. Okay, die Taschen haben bringt nicht so viel, ehrlich gesagt. da hoch, So. Hi Jungs. Kahn hinter dir, du Vollidiot. Ah, die KI ist voll on point. Ich habe meine Äh, die KI ist voll on point hier. Ich bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, weil die Geister stehen sicher noch da. Links habe ich jetzt gesprengt. Ja, die Geister stehen noch da. Muss ich hier drüben noch sprengen vielleicht? Nö. Hi. Ja, ja. Ich dachte jetzt, ich kann einfach zu Khan zurückgehen und Khan sagt, yo, ist nice. Aber der Khan hat eigentlich keinen Bock drauf. Problem ist, ich höre die nicht, weil die keinen Untertitel haben. Hm. Das ist richtig Kacke. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ah, ups. Ich komme gar. Die Controller sind brutal empfindlich. Also wenn ich hier reinlaufe, werde ich wieder resettet, ne? Ja, das kostet wirklich Leben. Muss ich da noch was machen? Ich mache meine Taschenlampe an, dann sehe ich auch was. Ich hoffe, jetzt, dass sind keine Monster mehr. Ich weiß noch, dass irgendwas war, dass Khan einfach sagt: so, "Yo, chill, lauf da durch, ist easy." Und dann geht es auch voll klar plötzlich. Aber was muss ich dafür? Oh, du bist mein Held. Aber was muss ich dafür machen? Hier drüben noch ein Weg. Irgendwo war noch was, glaube ich. Wobei, von da, wo ich gekommen bin, habe ich den Kanister ja geholt. sagt nur so random zeugs Boah, ernsthaft muss ich hier oben was sprengen gehen ja das ist ziemlich dumm hier hochzugehen ohne waffe ich glaube auch nicht dass es das die lösung wäre Okay, bevor ich hier wieder ewig mache, ich äh, notiere mir das kurz, dass ich da was rausschneide. Und ich gucke kurz nach, was ich machen muss. Weil das kann nicht sein, dass ich schon wieder dran hocke. Also, bis gleich. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, tatsächlich. Äh, ich bin ein bisschen laut. Äh, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Aber ich habe keine Lust drauf. Ich muss tatsächlich... Wo ist die Treppe? Die war doch hier drüben. Da. Äh, ich muss tatsächlich da hoch. Ohne Mund. Und an diesem Pfosten hier, an irgendeinem dieser Pfosten hier, muss ich eine Granate anmachen. Oh fuck, die lit. Äh, ich wollte schon mit einer Granate arbeiten hier drin, aber ich lasse das jetzt mal. Äh, anscheinend muss ich das noch machen. Den Eingang von oben springen. und plötzlich kommt Kahn auf mich zu. Tunnel sind eingestürzt, wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten gehen. Wir. Ich hoffe, ich regeneriere mich langsam. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes: sie bauen eine neue Gesellschaft auf, einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Ah, geht voraus, okay. Äh, hier ist es egal, ob wir nach links oder rechts gehen, wir kommen in denselben Raum wieder rein. Und der Raum sieht halt echt krank aus. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das sieht echt heftig aus. Ah. Und ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon erwähnt. Ich weiß, ich glaube schon, ähm, der Herr Kahn da oben, der ist schon ganz speziell auch im Buch. Also der wird immer ein bisschen speziell dargestellt. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André den Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Okay. Ich mache immer ein bisschen laut, um das zu hören. Da muss ich zuerst leiser machen. Okay, ich wollte, also ich wollte nur das eine Kapitel neu spielen wollte, also die eine Folge. Ähm, Habe ich tatsächlich dieses Kapitel geladen? Da wäre ich echt weit zurück gewesen wieder. Habe ich Mund? ich bin immer noch leer. Scheiße. Habe ich mal mein Feuerzeug bereit? Ich hoffe, ich krieg da Muni. Hi. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswarm heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Boah, bist du klein. Das ist wirklich klein, verdammt. Der Feind schläft nie. Geil. Okay, ich darf meine Taschenlampe auch nicht laden hier. Hm. Zur Hölle mit dir. Ach so, ich klopfe. Hau ab. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass Der Boss ist mal. gerade beschäftigt. Drei machen zur Inspektion. Dafür Du Freak! Hölle! Dann treten sie doch dahin, Ruhe! Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers! Oh nein! Du bist verhaftet! Schon gut, schon gut! Ich komme auch so mit! Oh nein! Scheiße! Ich kann halt einfach nichts machen wegen meinen Handschellen und ich kann L3 drücken, der läuft nicht noch schneller. Sorry. Also, ja, wir sind gerade ziemlich im Arsch. Ich frage mich, ob das Andre der Waffenschmied ist, den wir hier suchen müssen. Das war nicht der richtige, ich dachte, das sagte da lang. War falsch. Na gut. Ich vergesse immer, dass ich Granaten und äh, so habe. Und vor allem äh, auch Wurfmesser. Der ist sich echt leicht verhaften, muss ich zugeben. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so Hätte ich nicht erwartet. Also, ich würde mich mehr wehren, wahrscheinlich in dieser Situation. Oh, hey! Kann man ja mal mitmachen. Ja, ja, ich komme ja schon. Ganz ruhig. Ich kann nicht schnell laufen, Mann. Aber gute Wahl hier, den Gegner so wegzuschubsen. Ich glaube, ich weiß, was jetzt hier vielleicht passiert. Ab da habe ich nämlich die nächste Folge. Nämlich die Folge, die dann eigentlich die Folge gewesen wäre, die ich machen will. Achso, da links. Ups, ich bin ein bisschen zu spät links. wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Okay, die haben den Text von dem hier und dem Intro vertauscht. Kommt nicht mal zum ersten Mal vor, leider. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese und sie über deine Sache... Die Roten suchen Freiwillige um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Alles klar. Ups. Na gut, aber ich würde sagen, das machen wir nächste Folge, weil ich weiß jetzt ungefähr, wie es weitergeht. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break und sehen uns nächste Folge wieder. <lacht> Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!